Und damit willkommen zurück zu Pokémon Leuchtende Perle. Du hast genau richtig für ein Kräftemessen und danach trete ich in der Pokémon Arena an. Träum weiter, kleiner Knirps. Ich mit meinem Schellers werde dir den Hintern versohlen. Sebastian mit einem Macholo, wie man das aussprechen möchte. Ich sag Macholo, ihr könnt auch Macholo oder Macholo sagen, wie auch immer. Für mich. Ist und bleibt es ein Macholo. Punkt. Strich. gegessen. Und es hat aber keine Chance meinen Emanchalas, wie gesagt. Uh, Energiefokus. Oh, das ist eine richtig coole Animation. Das war wirklich eine richtig coole Animation. Sehr gut, dass ich Finklauer gegeben habe, weil damit fangen wir meistens als erstes an. Und für Chellas ist das ziemlich gut. Level 12! Vielleicht bin ich doch noch nicht bereit für die Arena. Das kann sein. Das kann sein, ja. Das kann sein, mein kleiner. Wenn man keinen einzigen Orden hat, ist man wohl ein kompletter Niemand. Ah, okay, da hat irgendwie ein Punkt, ne? Ne, was soll ich jetzt machen? Und ähm, was soll ich machen? Egal. Wir werden es bestimmt noch ein. Was machst du hier? Ich habe einen hübschen Orden vom Arenaleiter in Erzling bekommen. Oh, der hat schon einen Orden. Dann wird es ja wohl stark sein, hä? Huh? Dann komm ja, zeig, was du drauf hast. Staralili. Also ich weiß schon, was für Pokémon einen in der ersten Arena erwarten. Und mit einem Staralili kommst du doch nicht weit. Das kann ich jetzt schon sagen. Ich meine, Starralili ist ein gutes Pokémon. Weil es zu Staravia und dann zu Staraptor. Und Staraptor ist schon... Und Star äh Staravia auch, aber Staraptor ist schon ein sehr gutes Flug-Pokémon. Aber... In der ersten Arena ist es ziemlich gut Kann man so sagen. Ja. Okay, mit dem Bediener kannst du schon ein bisschen mehr anfangen. Aber nur, wenn es gute Attacken hat. Okay, nee, das ist ja 5. Also dir, glaube ich, gar nichts. Vielleicht aus so ein Plastikorden irgendwo geschenkt bekommen. Also dir, da glaube ich, gar nichts. Ah, ich hab verloren, Naja, ja, die erzählt sich so einen Schwachsinn. Ich werde ganz viele und sammeln. Dafür gebe ich mit meinen und alles. Ja, sammel erst mal ein und dann können wir weiterreden. Klappt nämlich gar nichts. So, es kann jetzt ein bisschen dauern, bis wir hier durchkommen. Aber hier drüben gibt es, soweit ich weiß, ein Item, was, äh, ich meine, ein gutes Item war. War das ein gutes Item? Sprühdose-Schutz. Ja, damals hieß es einfach nur Schutz, aber heutzutage heißt es Sprühdose-Schutz. <lacht> ich meine, okay, es ist immer noch das Gleiche, ne? Und ja, hier durch diese Höhle geht es zu Erzlingen. Also müssen wir durch die Höhle. Und hier gehe ich tatsächlich mit Steuerkreuz, glaube ich, durch. Und das ist ein Bergarbeiter. Oder halt ein Abenteurer. Ja, sieh mal an, du hast ja einen Package. Hm, du bist aber als Trainer noch ziemlich grün hinter den Ohren. Wie? Aber das ist nicht weiter schlimm. Hauptsache dein Herz schlägt für Pokémon. Und da schenke ich dir diese Temps. Tem 98. Was ist aber eine? Die Temps enthalten die Kampfattacke Zertrümmerer. TMs ermöglichen es, dir Pokémon auf der Stelle Attacken beizubringen. Ich glaube, das ist ein Übersetzungsfehler, oder? Dass er die ganze TMs sagt? Doch überleg dir genau, wann du sie verwenden willst, denn sie können jeweils nur einmal eingesetzt werden. Außerdem war ich so frei, die App VM-Attacken auf deinem Pocket zu installieren. Huh. Einfach meinen geklaut. Okay. Willst du mit die App VM-Attacken die Attacke zertrümmer raus? kannst du so lästige Felsen aus dem Weg räumen. und um davon Gebrauch zu machen, benötigst du jedoch den Orden der Herzlinger Arena. VM-Attacken lassen sich nämlich erst einsetzen, wenn du zuvor jeder dafür nötigen arena erlangt hast. Ich bin schon gespannt, welche Fortschritte du machen wirst. VM-Attacken: Du kannst über ein Pocket äh, über die Pocket-App VM-Attacken einsetzen, um so Hindernisse zu beseitigen. Das ist neu. Damals musste ein Pokémon die Attacke erlernen und das waren meistens sehr schwache Attacken. Also verschwende jetzt wirklich einen von vier Slots von Attacken. Das war wirklich blöd. Oder also, du hast halt einen ganzen pokémon verschwendet, das du halt 5 pokémon, pokémon und ein Pizza hast, weil Bidiza ist vor allem Sklave dieser Gen. Und ja, äh, oben geht's nicht lang, dafür brauchen wir erstmal die Attacke. Die haben wir zwar schon, aber wie wir hier jetzt sehen können, können wir das noch nicht verwenden. Ja, wo war das denn? Hier. Geht noch nicht, erst wenn wir genügend Orden haben. Das bedeutet der erste und der ist hier rechts wir nehmen herausforderungen überall und jederzeit an das zeichnet uns trainer ja aus da liegst du nicht ganz unrecht kleiner camper ohle oder oh uh, Scheinungs. na ja gut mit dem scheinungs auch nicht sehr weit in der ersten arena Blattwerk, setze ich mal ein. Ich weiß immer noch nicht, was ich von der Attacke Blattwerk denken soll. Ist halt eine Attacke, damit äh, der Starter halt schnell eine Signature-Attacke hat, ne? Oh, paralysiert. Oh, wegen der elektro -Attacke. Oh, das ist nicht so gut. Jetzt bringt doch Flinkklaue gar nichts mehr, weil wir so langsam sind. Aber trotzdem besiegt und, äh, habe ich einen Paraheiler? Sonst muss ich warten, bis ich in der Stadt angekommen bin. In Erzlingen halt. Hm, da hat wohl das Training nicht ausgereicht. Ja. hast du recht. In einer Höhle können jederzeit wilde Pokémon auftauchen. Ja, das stimmt. Oh, ich hätte um ein Höher gehen müssen. Jetzt muss ich gleich einen Umweg mehr reden. Um mein... Um mein Durchqueren der Höhle gebühren zu feiern kämpfen wir jetzt. Das musste ich gerade mehrmals lesen. Das war ein sehr komisch geformter Satz, Heidi. Du kleines Mädchen. Mit einem Knospi. Ja, jetzt sieht halt jeder, dass ich paralysiert bin. <lacht> Diese Elektroeffekte um einen rum, das war damals in, auf dem DS nicht so. Alter, was? Volltreffer one-shotet den? Cool. Mhm. Aber die geben auch kaum Erfahrungspunkte, ne? Ich meine ja. Oh, oh, Anton! Wolke 7. Oh cool. Anton. Das hat keine Kopfschmerzen, das ist Cursed. Das sollte Kopfschmerzen haben. <lacht> Okay, jetzt hat das für eine kurze Zeit. Und <lacht> das war's, Heidi. Ciao. Ich schätze, man kann auch eine Niederlage irgendwie feiern. Nein. Kannst du eine Niederlage feiern? Maybe. Diese Höhle gibt mir so ein Gefühl von Abenteuer. Ja, maybe. Und maybe sind wir auch schon da. Chicken, Chicken and Chips. Wir sind angekommen in den Erzlingen. Schad voller Energie. Du, du, du, du, du. Alle Trainer, hör mal, wenn du ohne einen einzigen Horn daherkommst, werden die anderen Trainer dich nicht für voll nehmen. Damit das nicht passiert, zeige ich dir jetzt mal, wo hier die Arena zu finden ist. Okay. Oh, da war ja schon jemand. Nein, dann mache ich das nicht. Ist der Typ von der Arena dein Freund? Der macht einen ganz schön ungeduldigen und hibbeligen Eindruck. Was ist denn los, Patrick? Was? Wie? Oh, du bist es schon wieder, Meike. Hast es mal wieder langsam angehen lassen? Wie? Schuldest mir jetzt die 10 Millionen Punkte dollar Ich dachte schon, du kämpfst gar nicht mehr. Das hat sich der Arenaleiter wohl auch gedacht. Denn der ist schon lange irgendwie weg. Er meinte aber, er wolle zur... Oh ja, zur ich habe meinen Orden ja bereits. Daher ist mir das ziemlich egal. Ich habe nur auf dich gewartet. What? Er hat schon seinen Orden? Dün, dün, dün. Arielleiter, Fight. Nennt mich Fight, den Fels. Er will fighten, der Fight. Die Lüftung tauscht die heiße Luft von unten gegen die frische Luft von hier oben aus. Wenn ich so eine Lüftungsschacht sehe, möchte ich am liebsten meinen Kopf reinstecken und laut Hallo brüllen. <lacht> das ist ein Luftschacht. Er versorgt die Untergrundhöhlen mit frischer Luft. Das ist auch gut für die Mitarbeiter. Ist auch so eine Gebirgssteinstadt. Finde ich. Wir haben von Fight die Erlaubnis bekommen, unsere Pummel in der Mine zu trainieren. Was oh, ist doch cool. In Sender gibt es acht Arena-Leiter. Das Ziel eines Trainers sollte es sein, von allen acht Leitern je einen Orden zu erhalten. Boah, jetzt bollert der Ey. Meine Güte. Ein Erinnerung ist nicht mit einem gewöhnlichen Trainer zu vergleichen. Ich würde dir daher empfehlen, so viele Pokémon wie möglich mit in den Kampf zu nehmen. Er hat recht, aber... Nein. das reicht. das reicht. Fängst du auch, Pokémon? Hier, wenn du magst, geh dir. Oh, uh, danke für den Finsterball. Die sind sehr gut in dunklen Orten. Pokémon sollte man Spitznamen geben. So wird das Gefühl der Zusammengehörigkeit gestärkt. Ja, Chilos hat jetzt keinen Spitznamen, ne? Mir ist halt nichts eingefallen. Und irgendwie war ich mir auch nicht sicher, ob er mein sein soll. Aber können wir mal kurz darüber reden, wie krass gespiegelt diese Böden sind? Du kannst einfach drauf essen. So sauber sind die. Er hat unser Eltern Gelb genannt. Allein wegen der Farbe. Ich kann mir bessere Spitznamen vorstellen. <lacht> Gelb. Okay, dann nenne ich Chela's jetzt grün. Hallo Grün, willkommen im Team. Wie <lacht> <lacht> <lacht> nur... Oh Gott, das ist so dumm, wenn man Pokémon nach deren Hautfarbe benennt. Hast du die Lüftungsschächte gesehen? Ja, bei sie kann der Dampf aus dem Untergrund abgelassen werden. Okay, ja, danke, das weiß ich. Pokémon namens Macholo? Wolltest du eine Macholo vielleicht gegen meinen Abra tauschen? Wie dumm ist das denn? Nein, das ist. Warum? Man kann Abra hier einfach fangen im Gras und Macholo ist sowieso ein bisschen seltener als Abra. Naja, dann kann man nichts machen. Aber wenn du es dir anders überlegst, dann komm einfach wieder. Diesen Trade kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, aber. Egal, muss man mir mal erklären. Ein Pokémon, das du durch einen Tausch erhält, steigt schneller im Level auf. Doch Vorsicht, ist ein Level zu hoch, wird es dir eventuell nicht gehorchen. Wenn du genügend hast, sollte das aber kein Problem für dich sein. Hm. Das ist dafür da, damit man nicht einfach direkt von einem anderen Kumpel ein Pokémon tauschen kann, das schon Level 100 ist und dann kannst du damit einfach alles durchmachen. Ne? Damit das nicht so passiert, haben wir das eingebaut, dass du genügend Ordnung haben musst. Sonst sagen die Pokémon, nee, ich hab keinen Bock zu kämpfen. Jedes Pokémon verfügt über eine besondere Kraft, eine sogenannte Fähigkeit. Ja? Von hier oben hat man zwar eine hervorragende Aussicht, aber nach draußen gehen ist so anstrengend. Könntest du mir vielleicht ein namens super zeigen? Hä? Was? Äh, was? Was? was das war jetzt so random. Inwieweit mein Pokémon und ich uns ähnlich sind? Naja, das lässt sich nicht so leicht erklären. Okay. Hm. Okay, war das dann jetzt alles oder es noch irgendwas, was man hier sich anschauen kann? Irgendwie nicht so glücklich. Ja, ein paar Häuser, aber das war's auch schon. Was ist so, dass Pokémon derselben Art unterschiedliche Wesen haben können? Da überrascht es mich eigentlich nicht, dass es auch schildernde Exemplare gibt. Ich hasse, dass sie schillernd heißen auf Deutsch. Sie heißen Shinies. Hast du schon mal etwas von Shiny-Pokémon gehört oder gar eines gesehen? Sie haben eine andere Farbe als ihre Artgenossen. Ein Pikachu zum Beispiel ist ja normalerweise gelb, stimmt's? Aber ein Shiny-Pikachu ist eher orange. Ist das ein Shiny? Nee, oder? Pikachu. Pikachu! Ja, Pikachu hat seinen eigenen Ruf jetzt und Evoli auch, weil sie halt die Maskottchen sind. Finde ich persönlich dumm, aber naja. Der Rennerleiter ist in der Mine gegangen, um dort zu arbeiten. Wenn ich mit meinen turbo tretern durch die Gegend düse, fühlt es sich an, als wären alle Blicke auf mich gerichtet. Das sieht so komisch aus, wie das sich dann dreht. Wenn ich das mache mit dem Steuerkreuz, ich drehe mich nicht. Oh mal, man stoppt aber ganz kurz. Das ist anders. Oh nein, das kann man nicht tweaken. Was das ist, fragt ihr euch? Tja, das sage ich nicht. Das spoilert. Es gibt viele verschiedene Arten von Temps. Deshalb kann es ganz schön verzwickt sein, sich zu entscheiden, welches Pokémon welche Attacke erlernen soll. Ja, da hat sie schon recht. Was bewachst du denn hier für ein Haus, kleiner... Oh, hi. Bald ist der arena in unserer Stadt. Trotz seines jungen Alters trägt er schon die Verantwortung für die Minen. Er hat es echt drauf. Cool, wer ist er denn? Falls jetzt Gesteins-Pokémon ein. Das sind schon tolle Pokémon, oder? Die wirken so robust und kantig. Ja, da hätte ein Panflam Probleme mit. Aber ein Cellars und ein Plinfer haben da keine Probleme mit. Bergbaumuseum von Erzling mit Kohle Peru. Ja, da, da können wir noch nichts anfangen, deshalb lassen wir diesen Ort mal stehen. Aber hier gibt es ein geheimes Haus. Du, du, du, du, du, du, du. du erinnerst dich, mich an die Zeit, als ich mein erstes Pokémon bekommen habe. Es wird mir immer alles schwer zu entscheiden, welches Pokémon, welcher Tockel lernen soll. Ja, die sagen irgendwie nichts Besonderes, oder? Hi! Hey, dein Pokémon hat das Potenzial dazu, richtig stark zu werden! Warum geht ihr nicht in der Mine etwas hin? Äh, ja, sag äh, mal, irgendwas Hilfreiches bitte? Wow, die Augen deines Pokémon strahlen ja richtig! Dieser Anblick macht mich wirklich glücklich! Hier, das möchte ich dir unbedingt schenken! Ein Superball! Ein Pokéball, aber ein Super! Pokémon bleiben immer in ihren Pokémon, nicht wahr? Deshalb denke ich vor einem Fang gut darüber nach, welchen Ball ich verwenden möchte! Ja, ist klug. Die einzelne Mine wird mit höchster Sorgfalt betrieben. Wir achten darauf, den natürlichen Lebensraum der Pokémon zu erhalten. Das ist doch gut so. Die Förderung der Kohle an die Oberfläche ist vollautomatisiert. Da arbeitet man sich nicht mehr rückenkrumm. Das ist doch klug. Das ist doch klug. Nice, not, not nice, nice, not nice. Ja, dann komm, ich will mal einen Arena-Kampf machen. Gegen Fight. Ein Fight gegen Fight. Aber hier unten geht's erstmal lang. Na? Hier in der Nähe erhebt sich ein gewaltiger Berg gen Himmel, der Sinno gewissermaßen zweiteilt. Was? W Berg? Okay, keine Ahnung. Keine Ahnung, was da gelabert hat. Aber halten wir kurz unsere Pokémon. Oder unser Pokémon 1 haben wir. Und die Metal ist nicht Pokémon, sondern immer noch Pokémon. Schalte in einem beliebigen Pokémon-Center den PC ein, um Pokémon zu lagern und unter deinem aktiven Team hinzuzufügen. Außerdem kannst du da auch über das Spielmenü auf diese Funktion zugreifen. Neuerdings, was einfach komplett die äh, Nutzung von diesem PC nutzlos macht. Weil man es jetzt auch unterwegs machen kann. Warum auch immer. Ich verstehe es nicht. Ich mag es nicht. Wenn du dein Aussehen beim Beitreten des connect Clubs verändern möchtest, dann sprich die Empfangsdame links im ersten Stock an. What? Man kann Aussehen ändern? Hier oben? Bei dir? Herzlich willkommen. Bei mir kannst du eine Art Transformation für den Connect-Club durchführen. Möchtest du dein Aussehen ändern? Okay. Das Aussehen, welches Trainertyps würdest du dann gerne aus? Oh, oh. Okay, nee, das ich. Okay, ich habe mir was anderes gedacht. Ja, auf jeden Fall hier oben kann man kämpfen und tauschen gegen Freunde oder mit Freunden halt. Damals war das drahtlos, wenn er halt neben dir sitzt, aber jetzt kann man das online machen. Jo, ich habe unten im globalen Club einen Punktmann getauscht. Ja, unten kann man da dann noch nicht lang. Das ist erst für später geeignet. Na egal, komm. Gehen wir zur Mine runter. Jeder stolz auf die Mine. Während wir hier stehen und uns unterhalten, kramen sie weiter bis unter das Meer. Ich finde das einfach faszinierend. Okay. Los, Maholo, häng dich rein, schlag die Felsen kürze klein. Okay, die arbeiten hier schön. Du besichtigst die Mine? Wunderbar, das freut mich wirklich. Es ist immer gut, wenn man sich bemüht, etwas Neues zu lernen, den eigenen Horizont zu erweitern. Ich weiß immer noch nicht, ob ich mit Steuerkreuz oder mit, äh, mit ähm, Stick mich äh, bewegen möchte oder halt allgemein spielen möchte. Weiß ich jetzt nicht wirklich. Diesen Hügel aus schmutzigen Sand hier nennt man Abraumhalde. Dieses Abfallprodukt entsteht, wenn man Schächte über den Kohleabbau gräbt. Falls es dich interessiert, hätte ich da noch mehr unnützes Wissen für dich. In Höhen kennt man die Abraumhalde aus irgendeinem Grund, unter dem wir Schutthalde. Okay. Danke für Säckchen Säckchen Sternenstaub. Die sind dazu da, um zu verkaufen. Also wirklich nur dafür sind die da. Ähm. Okay, komisch. Ähm, können wir da... Ja, hier kommen wir noch runter. Zum Macholo. Macholo, Macholo! Das hier ist hart. Aber... Also, das ist ja eine harte und schwere Arbeit, keine Frage. Aber zusammen mit Pokémon zu arbeiten, gibt mir Energie und treibt mich an. Hier, ja, ein kleines Geschenk für dich. Super-Trank. Ein Trank, aber in Super. Wenn ich mich gesund und munter fühle, habe ich ein breites Grinsen im Gesicht. Das macht mich glücklich. Ach, ist doch schön. Das ist doch wirklich schön. Und jetzt ab! in die Erzlingmine. Vorsicht, Pokémon bei der Arbeit! Ja, aufpassen. Ich liebe die Musik hier. Ich liebe die Musik so sehr hier, ich muss schön laut machen hier. Oh, hier kommen aber wilde Pokémon. Ein Zubat. Ja, ich brauche nicht mehr trainieren Ich denke mal, wir sind jetzt gut gelevelt für den Arena-Kampf. Das also fliege ich einfach. Und rede mit den Leuten, die hier arbeiten, um sie schön zu nerven. Alle Minenarbeiter haben ihr eigenes Pokémon mit dabei. Es könnte gut sein, dass du zu einem Kampf herausgefordert wirst. Also, Obacht. Haha. Ha, ha. Da waren Pokémon, die wie Steine ausgesehen haben. Bin ich vielleicht erschrocken. Was? Pokémon, die wie Steine aussehen? Ha. Was das wohl sein könnte? Ich weiß ja nicht. Oh, da ist es ja schon. KLEINSTEIN oder wenn man das KL weg macht Doktor Einstein oder einfach nur ein Stein äh, es ist ein Stein ja danke dass du mir jetzt noch mal erklärt hast danke. ja ja ich glaube ich gehe wieder mit Steuerkreuz durch ähm, man kann hier übrigens lang das sieht hier nicht so aus könnte man das aber man kann hier lang und hier gehe ich eigentlich lustigerweise das Verfahren eigentlich immer lang aber manche Sommer eigentlich noch... Äh, hier ist eigentlich äh, der Rückweg. Aber ich gehe eigentlich immer den Rückweg und dann den richtigen Weg. Einfach nur so. Äh, wirklich einfach nur so. Hat keinen Grund. Ich finde es einfach lustig. Einfluchtseil. Nice. Na gut, tragen wir einen schnellen Kampf während meiner Pause aus. Jo. Hier können wir noch ein bisschen trainieren. Auch wenn ich es nicht wirklich brauche. Aber ich würde gerne alle Kämpfe machen. Und... Ja, ihr werdet sehen. gestein haben nichts gegen einen Cellast. Weil Cellast und auch Plinfer sind sehr effektiv gegen gestein -Pukman. Mit Blattwerk bei einem Cellast und die, die Wasserattacke bei Plinfer halt. Was ein Panflander macht, naja, der holt sich halt Freunde, die das für ihn machen. Zum Beispiel mit einem Beliza oder... Weiß ich nicht, mit noch... Abra, wenn du das, wenn du dem gute Attacken beibringst, zum Beispiel mit TMs. Oder haben wir ein Onyx viele kleinscheins aneinander ge ge gepackt weg mit dir <lacht> so ein großes steinmonster lässt sich aufhalten von Pap papieren und blättern ja. auch sehr nice haha <lacht> ich gebe auf ich sollte mich dann mal wieder in die arbeit machen obwohl ich auch lieber wie du mit pokémon auf reisen gehen würde ja Und die Musik ist geil. Hey, sieh dir das mal an. Mit der VM-Attacke Zertrümmerer kannst du Felsen wie diesen in Windeseile aus dem Weg räumen. Hier fallen öfter mal Steine herunter und blockieren die Wege. Und wenn sie nicht zertrümmert, geht's nicht weiter. Aber keine Sorge, sobald du den Orden der hiesigen Arena hast, kannst du das auch. Dafür musst du allerdings erstmal den Arena besiegen. Und da bin ich. ist einfach weg! Hey! Dieser Fels wirkt sehr robust. Ob man ihn mit Hilfe einer fm attacke wohl zertrümmern kann? Hm. Ich weiß ja nicht, er hat nur gerade gemacht. Ein Trank. Ich verrate dir etwas. Ich habe meinen Pokémon mit zur Arbeit geschmuggelt. Hä, aber ihr sollt doch Pokémon auf der Arbeit haben. Oder nicht. Leobold. Der fühlt sich wohl extra gangster, obwohl er die Regeln einhält. Hm. Na naja, egal. Mach kann trotzdem nichts gegen mein Blattwerk. Oh oh. Was? Wie viel Schaden hast du gemacht? Was? Verdammt, dann könnte mich jetzt one-hitten, oder? Also, was heißt one-hitten, aber jetzt besiegen mit... Oh mein Gott, danke. Er lasst mich gewinnen. Oh mein Gott. Habt ihr gesehen, wie viel Schaden er gemacht hat? Oh, die Trainer sind echt nett hier noch am Anfang des Spiels. Level 13. Sehr schön. Oh, uh, ja, ja, ja, Rasierblatt, ja, ja, ja, ja, ja, yes, yes, yes, yes. weg mit Wachstum, wer mit Wachstum bitte haben, niemand, yes, Rasierblatt, das, ist, das war eine geile Attacke, Doch sehr, sehr stark, danke, Mann, du bist mir vielleicht eine, <lacht> Zeit zurück an die Arbeit zu gehen, mein Pokémon und ich werden uns so richtig reinknien, Diesen Macholo bin ich auf Route 207 begegnet. Mittlerweile sind sie meine besten Freunde geworden. Ich kann mich voll auf sie verlassen. Hallo, mach, hallo. Ja, kleine Macholos hier, schon ganz nett. Aber jetzt möchte ich meinen Arena-Leiterkampf haben. Also auf geht's zur Arena. Ja gut, ich, ich heile noch mal ganz schnell, aber ja, auf zur Arena. Dum, dum, dum, dum, dum. Wie ist eigentlich eure, euer Eindruck zur Grafik? Also ich muss wirklich sagen, die Grafik ist ähm, nicht schlecht. Klar, Chibi-Grafik ist nicht für jeden was, aber ich finde es nicht so schlimm, wie es damals in den ersten paar Trailern aussah. Da war es ja auch noch ganz anders. Die haben das auch ein bisschen verschönert jetzt. Character Models auch äh, verschönert und alles. Ich finde das nicht so schlecht. Mhm. Ja, wir müssen erstmal also ein paar Trainer besiegen, bevor wir gegen ihn kämpfen können. Hallo, wie geht's, zukünftiger gültiger Champ? Das habe ich auch diesen ungeduldigen Jungen gefragt, der eben hier war. Der hiesige Arena-Leiter setzt Pokémon vom Typ Gestein ein. Aufgepasst, Gesteins-Pokémon hasen Wasser. Außerdem sind sie schwach gegenüber Attacken von Typ Pflanze. Ja, sie haben schon so ihre Schwächen, aber der Kampf wird trotzdem kein Kinderspiel. Man wird nicht arena wenn man seine Schwächen nicht gut ausgleicht. Sich mit Feuer-Pokémon auf Gesteins-Pokémon zu stürzen, kann ich auch nicht empfehlen. Nun, mehr Tipps habe ich nicht. Danke fürs Zuhören. Da ja, gibt es dann immer Tipps, wenn man hier ankommt. Und, äh. Anerkannte Trainer Patrick. Das wird er da immer stehen. Das ist nämlich immer schneller vor uns. Da hast du dich nicht an mir vorbeigemogelt? Ich will wissen, wieso du das nicht getan hast. Man kann mich links einfach da hoch und dann. Einfach durch jeden Trainer voranmogeln. Ich habe es nicht getan, weil ich gerne noch ein bisschen leveln möchte. Einfach, einfach so. Einfach nur so habe ich ein besseres gefühl gegen den renner zu kämpfen außerdem möchte ich die attacke rasierblatt ein bisschen ausprobieren und wo denn am besten wenn man nicht also wo denn wo wäre es denn besser als bei einem kleinstein also setze ich jetzt rasierblatt ein ja, insta down bis da Jetzt verstehe ich, wieso du extra mit mir kämpfen wolltest. Ja, und weswegen? Es liegt an dir, ob du lieber den kurzen oder den langen Weg durch die Arena wählst. Das stimmt. Nur Trainer mit einer Siegermentalität wagen sich in einer Pokémon-Arena. Irgendwann hat recht. Irgendwann hat er recht. Weil ich habe schon eine große Siegermentalität, weil ich werde gewinnen gegen dich und gegen den Reiter. Niemand kann mich aufhalten. Ein Volltreffer. Ciao, kleiner. Du hattest keine Chance, nicht mal von Anfang an. Oh, das ist noch ein Unix. Ah. Kosten oder so Erfahrungspunkte, wenn nicht ist. Halt noch ein Level ab Wer weiß. Ich und schellers wir sind beste Kumpels. Forever and ever. Ach, schade. Schade. Ah, wie demütigend. Ja, doch schon. Eines Tages werde ich ein genauso starker Trainer wie du. War's nur ab. Ja, ja, okay. So, und wie man es immer schon macht, vor dem Arena-Leiterkampf und nach dem Arena-Leiterkampf immer speichern. Immer. Immer. Willkommen, dies ist die Arena von Erzening. Ich bin Veit, der Arenaleiter. Meine Gesteins-Pokémon sind mein ganzer Stolz. Dann zeig mir mal dein Können als Trainer und die Stärke des Pokémon, das mit dir kämpft. Let's go gegen -halt. Was? Wie viele Pokémon hat er? Vier? Habe ich richtig gesehen? Niemals! Ja, wirklich vier pokémon ne drei okay aber drei ist auch schon viel ne e -e geil ich bin im vorteil kleinstein kann nichts und das Theme ist geil ja. 14 ohnex ist auch ein schwächling gegen mich was? Aua! Er hat einen Stern auf mich gespissen! Das ist unser Gefalltreffer! Arschloch! Bam! Oh, Robustheit. Er hat 1kp überlebt. Ich hasse die Fähigkeit. Ah, weil damit überleben sie immer mindestens eine Runde. Aber das bringt dir nicht, sich zu heilen. Du bist trotzdem down! Schön, deinem Trank verschwendet. Ha, wie fühlt sich das an? Du, du, du, du, wow, wow. du glaubst aber, du kannst das nächste Pokémon wieder so einfach besiegen, hä? Das geht so schnell weg. Ich muss das schnell vorlesen. Oh, Lord, was was für eine Animation? Cognodon. Richtig cooles Pokémon. Sehr bescheuerter Name, aber sehr lustig auch irgendwie. Ich mag es. Aber es hält nichts gegen mich aus. Uh, Kopflos. Wow. Oh. Keine Chance, du hast noch nicht gewonnen. Wir geben nicht auf. Sicher? Nur weil du einen Trank einsetzt, heißt das nicht, dass ich dich nicht jetzt platt mache mit ganz vielen Blättern. Rasierblatt! Nice! Gewonnen! Level 15! Yeah! Das darf nicht wahr sein. Dabei habe ich meine Pokémon doch mit so viel Hingabe trainiert. Tja, nicht gut genug. Das ist beschämend. Ich habe gegen einen Trainer verloren, der noch keinen einzigen Orden besitzt. Tja, das ist nichts zu machen. Du warst stark und ich war schwach. So ist das nun mal. Nach den Regeln der Pokémon-Liga wird jeder Trainer, der eine arena besiegt, mit einem Orden belohnt. Hier, hast du den offiziellen Kohle-Orden der Pokémon-Liga. Yeah! Um, da, da, da, da, da. Wow, wow, yeah! Der coole Orden ermöglicht es dir, die vor allem Attacke Zertrümmer zu verwenden. Und die gebe ich dir auch noch. TM 76. Das ist... Tarnsteine. Sie führt Gegner und Schaden zu, die neuen in den Kampf kommen. Das hier sind die Sticker, die ich verwende. Nehmen Sie bitte als kleines Geschenk von mir an. Sticker? Sticker? Hm. Wie bitte? Ähm... Ja, außerdem finde ich, ihr solltet alle diesem Video ein Like geben. Ja, finde ich auch. Und ich finde, ihr solltet auch beim nächsten Mal vorbeischauen. Bei Pokémon. Shining Pearl.